In diesem Video zeige ich dir, wie du Messwerte auf dem Display beschriften kannst. Dazu brauchst du nur deine Messstation aus dem letzten Video. Du siehst bereits den Programmcode aus dem letzten Video, den wir nun erweitern. Um den Messwert zu beschreiben, legen wir als erstes unseren Sensorblock zur Seite. In der Kategorie Text findest du den Block Erstelle Text aus. Dieser dient dazu, unseren Sensorblock mit einem Textfeld zu verknüpfen. In dieses Textfeld schreiben wir unsere Beschreibung. An die freie Anschlussstelle des erstellten Text-Aus-Blocks kann nun der Sensorblock angeknüpft werden. Übertrage dein Programm jetzt auf die Sensebox und schau dir die Ergebnisse auf dem Display an. Im nächsten Video zeige ich dir, wie du mehrere Messwerte gleichzeitig auf dem Display anzeigen kannst.